Darf ich, meinen, darf ich den ersten Vortragenden nach vorne bitten? Das ist der Helvin Bohaska, der heute sehr, sehr spontan für die Anna Kudokormova eingesprungen ist, die leider krank geworden ist. Er ist von Fridays for Future, du bist von der Linzer Gruppe und für die Abstimmung im, im Team österreichweit zuständig. Helvin ist Physikstudent an der JKU. Und was ich sehr spannend finde an ihm ist, ähm, er will die Zeit, die er während dem Studium hat und wo er auch einfach Zeit, Muße, Zeit hat, nutzen, um gegen den Klimawandel äh, was zu machen. Und das ist auch sein Beweggrund ähm, für die Fridays for Future, ähm, Bewegung, also der Teil davon zu sein. Es ähm, ist für uns ein bisschen ein UFO, ähm, dass, wir, dass wir eine... Bewegung, die nicht direkt was mit netzpolitischen Themen zu tun hat, ähm, als Gast haben, aber wir haben uns sehr gefreut, als äh, die Fridays for Future zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wollen was sagen. <lacht> ähm, ja, also vielen lieben Dank fürs Kommen und die Bühne ist deine. Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, es ist etwas spontan. Ich habe das gestern am Abend davon, dass das heute stattfinden soll. Ich ähm, habe das aber cool gefunden, weil ich einerseits bei Fridays for Future aktiv bin auf der anderen Seite mich trotzdem irgendwie als Nerd sehe, ich bin äh, HTL-Absolvent, war dann in der Automatisierungsbranche vier Jahre tätig, habe dann, hab dann entschlossen, dass ich Physik studiere und insofern bin ich mit dem Thema da eh einigermaßen, ähm, ja, das gefällt mir recht gut. Äh, das heißt, wir können nachher dann auch noch gerne Hardware oder so irgendwas talken, da bin ich sehr motiviert. Ja, ähm, Fries for Future haben sich eben an die Netzpart gewendet, die sind in der Grand Garage, da bin ich auch persönlich relativ oft erinnern, insofern gefreut mich, dass ich darüber reden darf. Vorweg, ziemlich cooler Humor, sagt mir. <lacht> ja, womit fangen wir an? Ähm, ja, die Fries for Future Bewegung ist ja von der Greta Thunberg da ins Leben gerufen worden, vor ein bisschen mehr oder weniger als einem Jahr. Ähm, Eben, ich bin ein bisschen mit, ich komme auch ein bisschen aus der Nerd-Ecke, das heißt, ich habe jetzt mein Vokabular ein bisschen dem angepasst. Um das ganz kurz zu halten, wenn sie mit dem Flugzeug fliegt, wird sie geflamed. Wenn sie mit dem Boot fährt, wird sie geflamed. Generell wird, wir werden geflamed von allen möglichen Seiten. Aber im Endeffekt, wir machen weiter, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und das ist halt eigentlich das, worum es geht. Es ist kein Hype-Thema, das irgendwann wieder abflaut, sondern der Klimawandel wird schlimmer. Es wird, wenn wir nichts tun, zu einer Klimakatastrophe kommen. Und insofern müssen wir was tun. Und insofern das ist es uns auch ziemlich egal, wenn wir flämen. Natürlich wollen wir uns dagegen wehren, aber ignorieren ist, glaube ich, in mancher Hinsicht einfach das Einfachste. So hat es in Linz angefangen. Da war ich noch gar nicht dabei. Das war irgendwann Ende Jänner. Da waren ein paar Leute, die sich vor dem Landhaus getroffen haben und ja, mal den ersten, die erste Klimademo gemacht hat. Und so hat es letzten Freitag ausgeschaut nach dem dritten Klimastreik. Das waren laut Polizei waren wir ungefähr 9.000 Leute. Wir sind das gewohnt, dass sie ein bisschen untertreiben. Das heißt, wir waren wahrscheinlich eher in der Größenordnung 10.000 oder mehr. Angemeldet haben wir 1.500. Ja, das heißt, das Bild spricht, glaube ich, für sich. Das Thema ist angekommen. Der Sommer war jetzt nicht eine Pause und die Schüler gefreit es nicht mehr, sondern es geht. Weiter, wir sind motiviert, es sind immer mehr Leute motiviert, das Thema wird auch nach, nach draußen getragen. Ja, und was ist eigentlich jetzt quasi der momentan der Status Quo und warum müssen wir was tun? Ich hoffe, das funktioniert jetzt, ich probiere es jetzt einfach mal. Zack. Schauen wir mal. Oh, uh, Edge. Oh mein Gott. Es rennt schon, es rennt schon, es rennt schon, machen wir das groß. Danke. So. Im Endeffekt, okay, Moment, dann einen kleinen Moment, ich müsste das da kurz rüberschmeißen. Uh, gut, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe mit dem Video, mit genau dem Video, weil es sehr kurz und prägnant genau das zeigt, was man. Das andere ist nicht wichtig, nein. Im Endeffekt, es geht nur darum, wir haben da oben das Jahr jetzt wir dann 1915, so, ja. Im Endeffekt, es soll einfach zeigen, dass sich tatsächlich was tut und dass man das grafisch relativ schön sieht. Und ja, im Endeffekt, es fängt jetzt langsam an und wird immer ein bisschen roter. Wenn man dann sich die letzten Nachrichten der letzten Jahre anhört, wo ein Rekordjahr das nächste gejagt hat, wir an, es tut sich was. Und das braucht man nicht irgendwie... So. Braucht man sich nicht irgendwie das Schönreden, wir müssen was tun. Ja, was ist das Ziel von uns? Wir, müssen, wir setzen uns dafür ein, dass Klimaschutz ernst genommen wird, weil die Zeit drängt. Wir haben jetzt noch circa zehn Jahre, in denen wir die Maßnahmen, die jetzt erarbeitet werden, umsetzen müssen, damit die dann greifen. Und dann haben wir noch weitere 20 Jahre, damit diese Maßnahmen auch den gewünschten Effekt erzielen und bis 2050 ist jetzt auch der Konsens von der Wissenschaft muss der CO2-Ausstoß und alle anderen Treibhausgase, die in dem Dunstfeld, keine Ahnung Methan, Stico, äh, ja, irgendwelche Lachgas-Sachen müssen bis 2050 einfach ähm, auf Netto Null gebracht werden, damit wir ähm, ja, die, die Klimakatastrophe verhindern, damit wir uns beim 1,5 Grad Erwärmung einpendeln und nicht darüber hinwegschießen, man dann sind wir leider weit weg von dem Ziel. Und deswegen gibt es unsere Bewegung. Wir versuchen die maximale Wirkung dadurch zu erreichen, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner ansprechen, nicht in irgendeine Richtung polarisieren, damit wir eben auch wirklich die Durchdringung erreichen. Wir sind überparteilich und wir lassen es auch nicht vereinnahmen. Das ist eigentlich sozusagen das Wichtigste. Ich bin gerade draufgekommen, dass ich keine Logos drauf habe, aber ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, die Zusammenarbeit mit diversen Organisationen ist uns wichtig, weil wir uns sonst nicht, um, wir können uns nicht um alles kümmern. Wir sind sehr froh um die Unterstützung von der Polizei bei den großen Demos. Wir sind froh über die Unterstützung der Gemeinden und über die Unterstützung von Unternehmen wie der ÖBB, die uns halt dann irgendwelche Plätze zur Verfügung stellen. Und das ist auch der Grund, warum wir so viel erreichen, weil wir eben zusammenarbeiten. Die Bewegung gibt es seit gut einem Jahr, seit einem Monat in Linz, und das zeugt einfach davon, was andere in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben, tut sie da plötzlich, mal, ja, das ist unglaublich, was sie da in den letzten neun Monaten getan hat. Und das liegt einerseits daran, dass das Thema immer wichtiger wird, weil man halt merkt, dass ein Sommer nach dem anderen heißer wird und heißer wird, auf der anderen Seite auch an der Herangehensweise. Deswegen, das nochmal ganz kurz und prägnant, was ist uns wichtig? Wir haben, wenn wir, um, wenn wir in dem Leute aus dem Bereich findet, dann geht es meistens entweder um Umweltschutz, um Klimaschutz oder um Systemkritik und für uns ist der Klimaschutz das Wichtigste und wir versuchen die Leute, die sich den beiden anderen Bereichen zuordnen, irgendwie unterzubringen in den Bereichen, wo es Überlappungen gibt. Aber wir können leider nur einen konkreten Fokus haben und das ist der Klimaschutz, weil das, wenn, wenn, wenn die Klimakatastrophe eintreten sollte, dann ist Ganz egal, was bei der Umwelt sich tut oder was bei der, was sich im System tut, dann werden wir ganz, ganz andere Probleme kriegen. Und deswegen ist, das Klimaschutz, ist der Klimaschutz jetzt einfach mal der Fokus und es ist halt wichtig, dass man das irgendwie hervorhebt. Übrigens die Grafik ist nicht sonderlich geil. <lacht> Aber ich, ich, ich wollte es hervorheben, quasi, wo wir unseren Fokus setzen. Die Vorgehensweise ist relativ simpel und das verstehen manche Leute einfach nicht, dass es tatsächlich so funktioniert. Wir machen eine Demo, die Demo erweckt Aufmerksamkeit, durch die Aufmerksamkeit entsteht Interesse. Das Interesse bringt uns in die Lage, Gespräche zu führen, bei den Gesprächen kommen Ideen und Verständnis und wenn man, das, wenn man diese Ideen und das Verständnis hat, dann kann man an Lösungen arbeiten. Und das ist tatsächlich genau so, ich meine, wir treffen uns mit Leuten, die dann tatsächlich was zu sagen haben und die dann tatsächlich irgendwo was machen können und das ist das Fundament. Und andere Bewegungen haben halt eben durch, die, durch das, dass sie polarisieren, diese Möglichkeit nicht und wir versuchen uns halt das zu bewahren. Wir haben eben das Ziel, lösungsorientiert zu arbeiten, sofern es uns gelingt, weil wir einfach wissen, dass für was anderes die Zeit nicht bleibt. Die Zukunft, wo wir jetzt hingehen? Naja, wir sind als Streikbewegung entstanden. Moment, mittlerweile sind wir aber keine reine Streikbewegung mehr, sondern eben auch in der Lage, äh, durch den wissenschaftlichen Rückhalt, den wir durch die Scientists for Future haben, ähm, Forderungen an die Politik zu stellen, die auch ähm, gebackt sind. Und genau mit diesen Forderungen werden wir jetzt auch nach der Wahl oder hoffentlich jetzt bei, der, bei, der, bei den Koalitionsverhandlungen auch schon... Ähm, den Politikern halt ein bisschen auf die Pelle rücken. Wir wollen Maßnahmen definieren, die dann als Messlatte dienen an die Politik, was umgesetzt werden muss, damit, sie, damit wir eben uns diesem 1,5-Grad-Ziel nähern und das sind halt dann ganz konkrete Sachen, wo man sich dann nicht mehr einfach mit, den, mit dieser Bewegung solidarisieren kann und sagen kann, ja wir wollen ja Klimaschutz eh auch, sondern es sind ja halt so Sachen, wo es dann tatsächlich um Zahlen geht, keine Ahnung. Die Förderung für das Isolieren von, das thermische Isolieren von Gebäuden war ursprünglich mal mit 100 Millionen angesetzt. Dann wurde dieser Fördertopf nicht ausgeschöpft, weil die Förderung, Förderung halt nicht sinnvoll formuliert war. Jetzt ist sie auf irgendwie die Hälfte reduziert worden oder weniger. Ähm, ja, Unsere Forderung ist halt dann, die Politik muss, wenn wir diesen, diesen Bereich Raumwärme, der tatsächlich sehr viel in, für, die, für, die, für die, den co 2 ausstoß verantwortlich ist, bekämpfen wir, wenn die Politik da was machen will, dann müssen sie diese Förderung wieder, wieder hochheben, genauso wie bei Photovoltaik oder sonst irgendwas. Das heißt, wir versuchen jetzt konkrete Maßnahmen auszuarbeiten in Zusammenarbeit mit den Scientists for Future, um da tatsächlich eine von der Politik auch was fordern zu können, damit sie sich nicht einfach mit uns solidarisch erklären können. Ja, ganz kurz zur Organisation. Wie sind wir organisiert? Also international natürlich, dann national in den diversen Gruppen und dann gibt es halt nur die Regionalgruppen, ähm, die auf die Bundesländer und dann noch weiter runtergebrochen auf größere Gemeinden, Städte, Ortschaften. Ja, ähm, Es findet ungefähr vierteljährlich ein Bundesplenum statt, wo wir uns treffen und eben zum Beispiel so Sachen wie diese Forderungen ausarbeiten. Diese sechs Forderungen waren Thema des letzten Bundesplenums vor drei oder vier Wochen, wo wir uns in Graz getroffen haben, einen ganzen Nachmittag damit verbraucht haben, abzustimmen. Vier Fünftel Mehrheit für jede Forderung, für jede Textänderung in jeder Forderung. Das war wirklich ein sehr demokratischer, aber sehr auf, aufwendiger Prozess. Und ich habe mir dann gedacht: Okay, voll cool, wir sind ja schon fast so professionell wie die Politik. Haben wir dann eine Woche später äh, Landtagssitzung angeschaut und war entsetzt, wie es dort zugegangen ist, wie der Umgangston dort war. Ähm, ja, ich habe das auch schon weitergeleitet, dass es das eigentlich Wahnsinn ist, dass eine Gruppe von nicht, 80 Jugendlichen bis Studenten sich da irgendwie sinnvoller damit auseinandersetzt. wie. Wenn man, ich meine, es war vor der Wahl. natürlich war dann der Landtag eigentlich nur noch eine Bühne, wo man Sachen zur Schau gestellt hat, aber es war trotzdem frustrierend zu sehen, wie es da drinnen eigentlich zugegangen ist. Ja, soviel zu dem. Ähm, es gibt dann noch jede Woche eine Bundestelekonferenz über Zoom und diverse Orga-Treffen. Jede Woche ein Orga-Treffen, wo eben dann Agenda abgearbeitet wird, was steht an, was müssen wir machen. Gibt es, keine Ahnung, morgen zum Beispiel bei der Warfare irgendwas, dann wann ist der nächste Streik. Alles Mögliche. Es gibt aber auch offene Orga-Treffen, wo eben keine so fixe Agenda abgearbeitet wird, wo man eben versucht, neue Leute zu gewinnen und eben die Leute ein bisschen also Onboarding was, um was geht es bei uns, um was, was, was, sind unsere, was ist unser Ziel, Wo, wie, wie, wie arbeiten wir. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit diversen anderen Bewegungen und Organisationen, die halt ähm, relevant ist für, man. es macht natürlich keinen Sinn, alles doppelt zu erfinden. Wenn man jetzt irgendwo Bewegung schon Technik zur Verfügung hat, dann fragen wir natürlich, ob man da irgendwie mal, was ausbauen können, wann sich irgendwer zur Verfügung stellen und Räumlichkeiten hat, dann nehmen wir das Angebot natürlich gerne an. Es ist so, dass wir eigentlich mehr Angebote kriegen, als wir momentan sinnvoll irgendwie unterbringen können, aber das Ziel sollte natürlich dann sein, dass wir diese Angebote langsam in, in Betracht ziehen und so halt versuchen, nicht eine Organisation äh, auszubrennen, sondern dass man halt immer ein bisschen alternieren zwischen den diversen Sachen. Wir haben zum Beispiel in der Grand Garage haben wir die, die Plakatmalaktionen für die letzten zwei Demos gemacht, was sehr super funktioniert hat und ja, diverse andere Sachen. Ähm, gut, was waren ähm, die letzten großen Aktionen, die jetzt in Linz passiert sind? Weil das würde ich jetzt noch kurz reinstreuen, damit man weiß, was da sozusagen an Organisationsaufwand auf einen zukommt, wenn man sich da engagieren möchte. Ähm, wir haben am 6. September im as Elektroniker festival, festival was gemacht, wo wir alle Bühnen vom as Elektroniker festival zur Verfügung gestellt bekommen haben, um da was zu machen. Ähm, wie schaut es mit der Zeit aus? Habe ich da was übersehen? Okay, alles gut, passt perfekt. Ähm, das war den ganzen Sommer über eigentlich die Organisation, was wir, was wir gemacht haben. Das heißt, wir haben den Sommer über nicht Pause gemacht, sondern wir haben tatsächlich dieses Aus festival organisiert. Dann natürlich diese äh, Dein Ort für die Zukunft Aktion. Ich weiß nicht, hat, wer hat von dem gehört? Ist das irgendwo aufgetaucht? Dein Ort für die Zukunft? In über 750 Ortschaften in ganz Österreich haben sich Gruppen gefunden, die dann bei dem Ortsschild ein Foto gemacht haben und das dann eingeschickt haben und das dann quasi gezeigt hat, dass nicht nur die großen Städte quasi Interesse haben, sondern auch diese Ortschaften. Was vielleicht mitunter dazu geführt hat, Beziehungsweise das Wahlergebnis vielleicht sogar ein bisschen beeinflusst hat, weil im Endeffekt um, dann die einzelnen Ortschaften auch das Bewusstsein entwickeln. Ja, und dann natürlich jetzt ein Freitag eben der Großstreik, der in Linz 10.000, in Innsbruck irgendwo in der Größenordnung 17.000, das heißt, die haben von der Mobilisierung her Wahnsinnsarbeit geleistet, in Wien waren es irgendwie 60.000 und weltweit waren wir, was nicht, 4 Millionen oder so irgendwas, also da ist tatsächlich um, ja, man sieht einfach, wie, wie, sich die, wie die Bewegung halt einfach größer wird. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, vor die wir gestellt sind und das ist zum Beispiel sowas, wie erhält man die Motivation? Weil im Endeffekt dadurch, dass es eine relativ lose Organisation ist, bist du immer wieder mit neuen äh, Gesichtern konfrontiert, du bist immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert und hast äh, eigentlich eben nicht kein, kein fixes, keinen fixen, keine fixe Hierarchie, was natürlich sinnvoll ist, weil das eine demokratische Bewegung ist, aber manchmal ist es halt dadurch auch schwierig, gewisse Sachen zu, an gewissen Sachen zu arbeiten und man hat auch das Problem, dass wenn man jetzt Leute findet, die einmal bei einer Demo dabei waren und die dann quasi mal sammelt und in Gruppen reindroppt, damit man dann beim nächsten Mal wieder auf die Leute die Leute wieder motivieren kann und man merkt, okay, ja zwei Monate später sind andere Leute motiviert, aber vielleicht nicht mehr die Leute, die vor zwei Monaten motiviert waren. deswegen habe ich das Bild reingetan, man motiviert die Leute für irgendwas und das, was man dann kriegt, sind... Leute, die die Gruppe verlassen, weil sie eigentlich jetzt gerade keine Zeit haben für das. Also die, die Suche nach der sinnvollen Plattform. Ja, ich selber bin kein Fan von Facebook, bin kein Fan von WhatsApp, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auf das zugreifen, was die meisten, die meisten Leute anspricht. Wir haben das Problem gehabt, dass wir Gruppen gehabt haben, wo halt dann Leute, die... Wenn man nur Schreibberechtigung gehabt hat, dann ist plötzlich ein Haufen Spam dahergekommen. Dann muss man die Gruppe nur für Admins zugänglich machen. Dann hat man das Problem, dass die Leute dafür kein Feedback mehr geben können. Es ist schwierig. Und die Frage ist halt, was sind die sinnvollsten Mittel? Und das kommt jetzt, das ist jetzt quasi ein bisschen der Teil, der da vielleicht Anklang findet. Ja, äh, WhatsApp ist toll mit dem Limit von 256 po Personen pro Gruppe. Äh, Schmerzhaft, weiß nicht, woher, woher diese 256 kommen, das, das kommt mir so bekannt vor. Hat irgendwer was hart gecodet. Ähm, ja, Telegram ist cool, weil man riesengroße Gruppen machen kann. Auf der anderen Seite ähm, steckt da halt wieder andere dahinter. Dann bei Discord ist es genau das gleiche. Äh, Signal ist halt schmerzhaft, wenn man es verwenden will, in gewisser, in gewisser Hinsicht. Momentan sind wir auf Slack, was die richtige Organisation betrifft, also quasi wo, wo dann tatsächlich Channels gibt, die halt diverse Arbeitsgruppen abbilden und Google Docs, was ja eher auch nicht so sinnvoll ist, aber ja. Ja, und was bräuchten wir eigentlich, naja, eigentlich sollten Unternehmen, denen das Thema auch wichtig ist, hergehen und sagen, hey, wir haben da eine Software, die das, was ihr da braucht, eigentlich covern würde und wir stellen euch da Lizenzen zur Verfügung. Aber das Problem ist halt, was ist das Sinnvollste? Ich bin in einer Firma gewesen, wo SharePoint ausgerollt wurde und das dann so zu irgendwas geführt hat, also im Endeffekt ist es halt auch nicht optimal. Ja, deswegen braucht es halt Profis, die uns helfen können, wenn wir das obige nicht kriegen oder wenn wir das obige kriegen, aber nicht wissen, wie wir damit umgehen müssen sollen. Und da sehe ich glaube ich da herinnen eher Möglichkeiten. Und natürlich auch eben Hardware für die Streiks für Veranstaltungen, für Demos, für irgendwas, weil wir halt beim letzten Streik, wir haben 1500 Leute angemeldet, 10.000 sind gekommen, die die Hardware am Bahnhofsvorplatz, wo wir, wo wir weggegangen sind, hat einigermaßen gereicht, um die Leute zu erreichen, dann sind wir an die Donaulenden gegangen, weil wir am Vorplatz keinen Platz mehr gehabt haben und an der Lenden haben wir dann zwar so Akkuboxen gehabt, so PA-Dinger, mit denen haben wir vielleicht 1000 Leute erreicht und 5000 sind daneben gestanden, haben so gemacht und haben halt nichts gehört. Also insofern, da braucht es auch irgendwie Möglichkeiten, da ein bisschen dynamisch zu agieren, wenn man wissen, okay, das sind jetzt mehr Leute, als erwartet, dass man das dann irgendwie ein bisschen boostet oder keine Ahnung was. Und vielleicht hat da wer Ideen. Und generell, ähm, ja, äh, die Awareness zwischen digital und real, wir haben es letztens, letztens dann tatsächlich geschafft, das Asi-Elektronik, ich meine, die As elektronik ist sowieso cool, die Helfen uns da immer wieder weiter. Die haben halt quasi da das, die, die Fassade zur Verfügung gestellt. Aber welche Möglichkeiten übersehen wir? Was sehen wir nicht, wo man eigentlich leider reichen könnte? Keine Ahnung, wir haben gefragt, ob man die, die, die, die, die bei der äh, äh, die, die, die diese digitale Pin, also diese, dieses digitale Ding, da verwenden können. Haben wir leider nicht dürfen. Wo gibt es sonst noch solche Sachen? Keine Ahnung, die Infoscreens an den Unis, die Infoscreens in der BIM werden teilweise bespielt. Aber was, was übersehen wir? Was ist quasi offensichtlich für Leute, die in dem Bereich arbeiten, was wir vielleicht nicht sehen? Das ist vielleicht auch was, was man im Nachhinein noch besprechen könnte. Und zum Schluss noch, ganz wichtig, wir sind keine Schülerbewegung mehr. Fridays for Future ist für jeden offen, für jede offen die sich da irgendwie berufen fühlt, was zu tun und halt auch erkannt hat, dass es um was geht. Und es gibt natürlich auch die diversen Subgruppen, die Parents, die Scientists, die boyd my -Farmers, die Artists, die, ich weiß es nicht, quasi name it, dann natürlich auch andere Bewegungen, die andere Ziele verfolgen. also das gleiche Ziel verfolgen, nur auf andere Art und Weise, zum Beispiel das Klimavolksbegehren, die, Volksbegehren, die versuchen natürlich auch, möglichst viele Leute zu, zu Ihnen zu holen, damit die dann wiederum Leute zum Unterschreiben bewegen. Das Klimabündnis, das es schon seit, weiß nicht wie viel Jahrzehnten wahrscheinlich sogar gibt, ähm, ja, man kann sich auch in der Politik und in der Wirtschaft engagieren, meine, in Unternehmen wie... Ja, In quasi jedem Unternehmen kann man irgendwo Leute von dem Thema überzeugen oder zumindest da mal ein Bewusstsein schaffen. Und ähm, ich meine, in Linz haben wir zum Beispiel die Föst. Wir wollen natürlich die Föst nicht als Gegner, sondern als Partner, weil die Föst in Österreich 10% vom CO2-Ausstoß macht und ja, die müssen wir irgendwie, das muss irgendwann einmal, müsste was tun. Die haben coole Ideen, coole Pläne. Mal schauen, was man davon umsetzen kann, mal schauen, was man davon in die Welt tragen kann. Das ist natürlich auch, äh, weil die Steuerindustrie weltweit macht, ah, 10-15% vom CO2-Ausstoß. Generell, Wissen vermitteln, Öttern, Verwandte, Bekannte, egal was. Und das Wichtigste ist, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern dass wir miteinander agieren, dass wir miteinander irgendwie Lösungen finden, weil es ähm, keinen Sinn macht, Leute zu, für was zu blamen, was nicht, man jetzt sagt, äh, das, wo viele Angst haben, dass die Fridays for Future ihnen jetzt das Auto wegnehmen, das Fleischessen wegnehmen, das Fliegen wegnehmen, die, keine Ahnung, alles Mögliche. Und in Wirklichkeit ist, ist es aber gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, die Leute dazu zu bewegen, dass sie, das machen, was in ihren, in ihren Möglichkeiten steht. Und wenn man jetzt sagt, hey, äh, zum Beispiel, weil wir es gestern diskutiert haben, die, die Bauindustrie, die momentan sehr stark auf Beton setzt, produziert 8% der weltweiten CO2-Emissionen, weil Beton eben ein Werkstoff ist, der CO2 ausstößt. Der Flugverkehr produziert 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Das heißt, wenn man da die Verhältnismäßigkeit, und das ist eben das, wo ich als Physiker irgendwo die Größenordnungen im, im, im Auge behalten muss, wenn man da gemeinsam überlegt, hey, wie kann man bessere, bessere Gebäude bauen, damit man nicht mehr auf Beton angewiesen ist, dann schafft man damit mehr, wie wenn man irgendwen anprangert, der jetzt gerade mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen ist, oder wenn man irgendwen anprangert, der halt in die Arbeit pendeln muss und sich kein Elektroauto leisten kann. Oder, ja, und das ist quasi das Ziel. Gemeinsam müssen wir irgendwas machen, und wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und das ist quasi eigentlich das, das Allerwichtigste und ja, ich bin damit eigentlich fertig. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit das gebraucht habe, aber ja. Du hast meinen Zwei-Minuten-Kartel auf jeden Fall dann nicht mehr beachtet, aber vielen Dank. Es war ein sehr schöner Einblick in eure Arbeit und ich glaube, es ist für alle verständlich, dass eine Gruppe, die so groß geworden ist in so kurzer Zeit und so auch diverses, ähm, ähm, eben vor Herausforderungen steht, wie zum Beispiel die Kommunikation. Ähm, also danke für die Einblicke. Mhm. Gibt es Fragen von euch? Äh, ja, hallo, du hast gemeint, es ist eine große offene Bewegung für alle. Was ist denn der beste Anknüpfungspunkt, äh, eine Website, äh, eine... E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, wo kann man euch am besten kontaktieren, um sich da anzuschließen? Ähm, wenn du aus Linz bist, dann auf die Website schauen. Wir haben jeden Dienstag ein Orga-Treffen, wo wir es jetzt mal versuchen so zu handhaben, dass wir um 17 Uhr immer den offenen Teil anfangen. Von 17 bis 18 Uhr quasi Leute, die Interesse haben, mal aufzufangen und ihnen quasi ein bisschen einen Einblick zu geben. Und ab 18 Uhr fängt dann das, also das, das, das eigentliche Orga-Treffen ab, wo wir dann eine Agenda abarbeiten, was natürlich dann ein bisschen stressiger wird, was aber keinen Sinn macht, wo neue Leute direkt da dazukommen. Also, eigentlich eben bei, sich, bei solchen Orga-Treffen, man... Zeit, äh, ja, ja, ich hoffe, es ist... Nein, ich kann es jetzt nicht auswendig durchsagen, aber ich glaube, man findet es. Wenn man Fridays for Future Linz googelt oder äh, Ecosia oder irgendeine andere Suchmaschine verwendet, wird man es wird glaube ich relativ schnell finden. Oder halt generell die, die, die, die, die, die Fries for Future Austria und da gibt es dann eh die Links zu den diversen Ländergruppen. Also das ist glaube ich für alle, die ein bisschen Tech-Safe sind zum finden. Ja, genau, da das ist eh bei der, bei, der, bei der Veranstaltung verlinkt. Auf der Netzpad-Seite ist verlinkt. Ja. Kommentar, genau. Ja, sonst. Gibt's noch eine Frage. Ähm, nein, ähm, ganz kurz, ähm, ihr verwendet wirklich weltweit äh, die gleichen Kommunikationskanäle äh, dann teilweise? Gibt's es, gibt es überregionale? Kommunikationskanäle auch, so wie Slack? Es gibt überregionale Kommunikationskanäle, aber das ist noch nicht äh, quasi normalisiert. Also das ist momentan eher noch, wo es halt, wo was besser funktioniert. Also keine Ahnung, was sie in Amerika verwenden. In wir in Österreich versuchen jetzt mal mit Slack quasi das Auskommen zu finden, weil wir halt einfach dort eben die Channels haben, weil wir dort ja, weil es einigermaßen sinnvoll ist. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wo wir vom WhatsApp auf Slack umgestiegen sind, sind eigentlich einfach ein paar Leute gar nicht umgestiegen. Das heißt, das ist halt einfach die, ja, das, die, ich sage immer, das ist das Problem des dritten Messengers, wenn du als Messenger A, WhatsApp verwendest, weil du dort einfach die meisten Leute hast, dann auf B, Telegram, weil du dort auch Leute hast, die sich halt vielleicht schon vom WhatsApp distanziert haben und dann aber zum Arbeiten nur Slack hast, dann schaut den Messenger halt nur noch wer an, der tatsächlich aktiv arbeiten will und wenn du dann dort eine Nachricht reinschreibst und die Person aber nicht auf die Idee kommt, jetzt mal kurz in Slack reinzuschauen, dann ja, das ist ein bisschen problematisch. Aber natürlich die Leute, die dann wirklich aktiv arbeiten, für die ist das kein Problem. Aber ja, da gibt es eine Frage. Vielleicht doch noch eine Frage und zwar bei den Kommunikationsmitteln, die du aufgelistet hast, da war es fast ein bisschen schmerzhaft, dass außer Signal, glaube ich, nichts Open Source war. Und als du auch von Lizenzen und so gesprochen hast, hat es mir auch wieder wehgetan, quasi, dass so Open Source-Kollektive ähm, oder auch Leute, die sowas hosten könnten, ja. so also ein bisschen, ich weiß nicht, ob das einfach nicht sichtbar ist oder ob Ihr das schon <lacht> überlegt hat, aber es liegt liegt glaube ich eher daran, sowieso? dass die Präsentation vor einer Stunde circa entstanden ist und ich einfach das kurz rauskaut habe, was mir gerade im Kopf war. Und natürlich, ich meine, äh, so Magic Server oder so irgendwas gäbe es natürlich. Das Problem ist, dass du halt dann noch weiter weg bist von dem, was du gar mal irgendwie Raten kannst und installieren, weil es halt ja, Overhead erzeugt bei den Leuten, die sie vielleicht nicht damit auskennen und da müssen man halt dann immer abwägen. Insofern war Signal halt quasi der Open-Source-Messenger, der mir halt am ehesten noch in Frage kommt, aber Signal hat auch so seine Tücken. Genau, vielleicht kann man das Gespräch ja dann nachher nochmal äh, weiterführen. Also ich kenne auf jeden Fall ein, zwei Open-Source-Lösungen, auch Alternativen für Slack, ja. die sehr interessant sind ähm, und freue mich wenn es ja. dann nachher noch Gespräche dazu gibt. Deswegen, deswegen habe ich es ja erwähnt, weil <lacht> wir Input brauchen in der Hinsicht. Ähm, ansonsten gibt es keine Fragen mehr, oder? Dann ähm, würde ich einen ähm, um Applaus bitten. Genau, danke. Und mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Also ich weiß, wie viel ähm, Engagement ähm, oder ich kann es ich mir nur vorstellen, wie viel Engagement es bedarf, dass man eine Bewegung so lange immer wieder aktiv hält, zu so einem wichtigen Thema, großartig und ich freue mich auch, dass ihr so aktiv auf uns zugegangen seid. Dankeschön. Ja, danke. <lacht>